guten Abend Frau Schlesinger. Guten Abend Frau Mioska. Wir haben gerade den einen Schüler im Film gehört, der sagte, er schaue viel über den Krieg bei TikTok und wenn er nicht weiß, ob das stimmt oder nicht, was er da sieht, dann schaue er eben danach bei Google. Das dürfte eine ARD-Vorsitzende nicht gern hören, oder? Ach doch, eigentlich schon. Es ist doch ein guter, guter Impuls, wenn ein Schüler seine Informationen überprüfen will. Die Frage ist ja nur, was findet er dort im Netz? Trifft er auf ein Vertrauensmedium, was nach klaren Regeln und mit tatsächlich professionellem Journalismus arbeitet? Oder trifft er auf unbewiesene Behauptungen oder gar auf Verschwörungsmythen oder Theorien? Das ist doch die entscheidende Frage. Die Wahrheit ist ja auch, dass immer mehr Menschen sich im Netz ihre Informationen zusammensuchen. Aber es ist auch Gut zu wissen, die Tagesschau ist auch im Netz, übrigens auch, war ja gerade im Beitrag auf TikTok mit, soweit ich mich erinnere, mit 1,3 Millionen Followern. Also es geht, wir erreichen auch die jungen Menschen im Netz. Mhm. Fake News und Verschwörungstheorien nahmen in der Pandemie ja genauso zu wie die Übergriffe auf Reporter. Unter anderem deshalb ist Deutschland im Ranking der Pressefreiheit von gut auf nur noch zufriedenstellend abgerutscht. Was erzählen Ihre Reporterinnen und Reporter im RBB von etwaigen Angriffen und wie reagieren Sie als Intendantin darauf? Es ist genau das. Die Reporterinnen und Reporter merken, die Aggression nimmt zu. Meistens bei Demonstrationen, wo ja eine ideologisch und emotional aufgeladene Atmosphäre herrscht. Wir haben ähm, solche Angriffe gehabt, jüngst beim Hessischen Rundfunk. Wir hatten es beim ZDF, aber es gibt es auch bei privaten Medien oder Reporterteams selbstverständlich. Wir beim RBB hatten vor gar nicht langer Zeit ähm, ein Problem in Cottbus, auch bei einer Demonstration, wo tatsächlich aufgerufen wurde, auf Jagd zu machen auf das Reporterteam. Die mussten daraufhin unterbrechen. Und ähm, ich sag mal, es ist schon sehr merkwürdig und auch sehr bedenkenswert, wenn Reporterteams ihre Arbeit tun, um zu zeigen, was ist und daran gehindert werden. Deutsche Medien berichten ja auch aus Regionen, in denen es keine Pressefreiheit mehr gibt, wie derzeit fast jeden Tag zum Beispiel aus Moskau. Ist es richtig in Ihren Augen, dass wir von dort weiter berichten und dafür die Korrespondentinnen und Korrespondenten aber eine Selbstzensur in Kauf nehmen müssen, dass sie zum Beispiel nicht vom Krieg reden dürfen? Wichtige Frage. Ich halte es für sehr richtig. Wir brauchen die russische Perspektive auf den Krieg, trotz der Einschränkungen, die es gibt für unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten. Zensur zu Zeiten des Krieges. Aber wir machen es auch transparent. Wir sagen, dass sie nicht alles sagen dürfen, nicht alles zeigen dürfen, mithin nicht alles berichten dürfen. Und zweiter Punkt, es ist so, dass wir natürlich auch aus anderen Ländern, natürlich aus der Ukraine mit zahlreichen Teams von dort berichten, aber auch die US-amerikanische Perspektive auf den Krieg zeigen, die europäische Perspektive aus dem Krieg zeigen. Also von daher, das Multiperspektivische ist dann die Annäherung an die Wahrheit. Aber da muss ich nochmal nachfragen, wie ist es denn mit uns? Haben wir denn hier in unseren deutschen Medienhäusern womöglich auch eine Schere im Kopf. Wenn wir, so lautet jedenfalls gelegentlich ein Vorwurf an uns, vor allem die Position der NATO gerade in militärischen Fragen transportieren, befinden auch wir uns in dieser viel zitierten Medienblase? Ich hoffe nicht. Es kann immer nur eine Annäherung an die Wahrheit sein und die muss multiperspektivisch sein. Aus vielen Institutionen, aus vielen Meinungen bestehen, aus vielen Ländern, das sagte ich gerade, das ist das Entscheidende und das ist das Wichtige, glaube ich, in diesem Zusammenhang. Und das ist die Grundregel des Journalismus, multiperspektivisch berichten und die Annäherung an die Wahrheit ist nur so möglich im Moment, gerade in Zeiten des Krieges. Und wie war und wie ist es mit der Pandemie? Da haben wir ja auch immer wieder Reaktionen von Zuschauern gehabt, die sagen, ihr habt eben nicht zu jedem Zeitpunkt alle Meinungen abgebildet. Bedeutet Pressefreiheit nicht auch die Freiheit der Meinung der anderen und diese auch zuzulassen? Sogar sehr. Sogar sehr, und das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen, gerade auch die Meinungen zuzulassen, die uns nicht passen, die uns unbequem erscheinen, die ganz und gar absurd erscheinen, solange sie auf Fakten beruhen, gut begründet sind und solange sie sich auf Basis des Grundgesetzes bewegen. Die Wahrheit ist doch auch, wir können froh sein, in einem Land zu leben, in dem Pressefreiheit, Meinungsfreiheit herrscht. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit unserem Trinkwasser. Hier in diesem Land hat man zum Glück Anspruch auf klares, sauberes Trinkwasser in jeder Wohnung, in jedem Haus. Und so ähnlich ist es mit Informationen. Wir haben Anspruch auf klare, saubere Informationen. Was wir immer wieder mal vergessen, ist die Tatsache, dass es Länder gibt, in denen es beides nicht gibt. Weder Trinkwasser, was sauber ist, noch gute, klare, klare Informationen. Ganz wichtig. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt noch, es ist Kaum hoch genug wertzuschätzen, dass wir hier Meinungs- und Pressefreiheit haben. Wir sollten dieses hohe Gut schützen und bewahren. Die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger im Gespräch mit den Tagesthemen. Danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gern.